Treue Todesser, am Sonntag sind die Bundestagswahlen. Ich und einige meiner treuesten Todesser haben vor kurzer Zeit eine neue Partei gegründet, die das Interesse des Volkes vertreten. Wir wissen, was gebraucht und was gewünscht wird. Unser Wahlmotto lautet, weil uns unser Blut wichtig ist. Und so meinen wir das auch. Unser Blut ist uns wichtig. Und dafür sind wir auch bereit zu kämpfen. Diese ganzen Schlammblüter, man sieht sie ja täglich um einen herum, sie vermehren sich. Dagegen muss etwas getan werden. Und deshalb gründeten wir auch diese Partei, weil etwas getan werden musste. Wir werden nicht tatenlos dabei zu sehen, wie diese Schlammblüter das Blut unserer Nachfahren verschmutzen. Deswegen sage ich euch, wählt die TGS. Zu unserem Wahlprogramm. Wir werden nach und nach die Schlammblüter aus unseren Kreisen entfernen. Außerdem sind wir auch für die Verstoßung von Schlammblut Befürwortern. Wir wollen an allen Schulen zudem ein zusätzliches Fach zum Lehrplan hinzufügen, das heißt Dunkle Magie. Des Weiteren werden wir das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste abschaffen. Der Lehrstoff darin ergibt keinen Sinn und führt nur in die Irre. Auch ich habe mir jetzt das dunkle Mal geholt, weil mein Blut mehr wichtig ist, Mohahaha. dank der TGS fühle ich mich nun endlich sicher, Mohahaha. Wir sind schon auf viele Befürworter unserer Partei gestoßen. Natürlich wird euch schon klar sein, dass wir die richtige Partei sind. Deswegen wählt die TGS am kommenden Sonntag. Meg das Blut rein again. Es kann einfach nicht sein dass Schlammblüter mit uns gleichgestellt sind? Sie sind eigentlich genauso schlimm wie diese Muggel. Einfach nur eklig und abstoßend? Naja macht's gut und wenn ihr uns nicht wählt, bekommt ihr nächsten Monat kein Taschengeld. Oha das hat sich gereimt, tja ich kann es halt. Nicht. Lul. Abonniert mich. So's.